Ich glaube, jetzt bin ich live. Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Freitag, 11.45 Uhr. Und ähm, diese Woche habe ich euch abstimmen lassen, was ich euch zeigen soll. Und ihr habt dafür abgestimmt, dass es die Newborn-Windeln werden. Also stelle ich euch einige vor und ich zeige euch auch den Unterschied zu den One-Size-Windeln. Das ist nämlich zum Teil wirklich ähm, gravierend, wie viel größer. Die One-Size-Windeln sind im Gegensatz zu den Newborn-Windeln. Dann warte ich mal, ob vielleicht noch jemand. Ach, Franziska, hallo. Ich habe mich zurück. Ich habe es jetzt gesehen. Äh, ich habe auch heute meine Brille auf und ich habe nicht dieses Ringlicht, was ich die letzten Male hatte. Ähm, das hat immer so gespiegelt. Also, ich hoffe, dass, dass ich heute die Sachen euch besser zeigen kann. Ich muss da halt auch immer noch ausprobieren, wie es jetzt am besten läuft. Ja, ähm, dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt hier zwei Babys mitgebracht. Das sind so, also das sind spezielle Tragepuppen, die wiegen ungefähr dreieinhalb, drei, dreieinhalb Kilo, ähm, haben auch ungefähr die Proportionen von einem Neugeborenen. Und dieses hier, das hat jetzt eine Capri-Überhose, das war die andere Abstimmung, mit einer ganz kleinen Prefold an. Und da seht ihr, also die hat jetzt einmal hier noch den Knopf, um den runterzudrücken, damit der Nabel frei liegt. Aber ihr seht, dass das hier ganz schön am Popo anliegt. Ne? So, und dann nehme ich mal das andere Kind. Das ist auch eine Tragepuppe. Gut, ist ein etwas anderes Modell. Hat aber jetzt schon stämmigere Beinchen. Und ihr seht dass hier die One-Size-Capri, äh, das ist gar nicht die Capri, Entschuldigung, das ist die Blueberry Simplex. Und zwar, das ist die Simplex One-Size, das andere ist die Simplex Newborn. Fangen wir wieder von vorne an. Also, dass die Simplex One-Size, obwohl die auf der allerkleinsten Stufe eingestellt ist, ja, ist die hier wesentlich, wesentlich größer im Umfang. Und das macht natürlich viel aus bei so einem kleinen Besen. Und wenn ihr da jetzt die üblichen Babystrampler und so drüber ziehen wollt, dann ist das zum Teil wirklich schwierig. Und es macht halt wirklich einen riesigen Popo. Und ich zeige euch die jetzt auch von innen. Also, das ist jetzt wie gesagt Blueberry Simplex One Size. Mit dem berühmten Knopf zum Runterknöpfen, um den Nabel noch zu schonen. Ich zeige euch die jetzt, wie die innen drin ist. Die Blueberry ist der eine Komplettwindel. Das heißt, sie hat außen den Pull. Das ist der Nässeschutz, Und innen drin hat die Bio-Baumwolle. Ja? Also, und ihr seht, das ist jetzt ziemlich glatt. Und wenn ihr die so neu bekommt, dann denken sich viele, oh, ist aber jetzt nicht so schön. Aber das ist ja wieder Pre-Fold-Stoff. Die sind ja am Anfang auch so glatt. Das ist ein gewebter Stoff. Und wenn ihr die wascht, dann fluffen, dann fluffen diese Stoffe auf. Und die werden dann ganz weich. So, dann seht ihr, die äh, hat innen drin jetzt komplett nur Baumwolle. Das ist also auch die Organic-Version. Und ihr könnt diese Einlage, die hier dran genäht ist, die könnt ihr in die Tasche einstecken. Ihr könnt sie aber auch, wenn euch das lieber ist, die einfach nur hier drauf legen so und dann könntet ihr sie bei einem mädchen wenn das noch von der größe möglich wäre bei einem mädchen entweder hier hinten umklappen oder bei einem jungen klappt ihr weiter vorne um ne, weil die jungs die pieseln ja einfach weiter vorne und die mädels etwas mittiger bis hinten so und die kleine windel von blueberry ich mache mal den bauchnabel hier auf so, die lässt sich jetzt auch nicht mehr weiter in der Größe verstellen. Und ich nehme jetzt mal die One-Size-Windel ab und mache die mal komplett auf. Und dann seht ihr nämlich, wie viel Stoff an so einer One-Size-Windel dran ist, im Gegensatz zu einer Newborn-Windel. Das, das ist nämlich schon ziemlich viel und das müsst, ihr alles, so. das müsst ihr alles bei dem Baby, bei dem neugeborenen, zarten Baby irgendwie unterbekommen. Da ist es noch viel deutlicher. So. Also das, das ist ja dann auch ganz klar. Ein Neugeborenes passt viel besser in eine Newborn-Windel rein, als jetzt ähm, in die kleinste Größe von der One-Size-Windel. Und die, das könnt ihr dann auch sehen, wenn ich dann mir anschaue, für welches Gewicht das angegeben wird. Das ist also die One Size ab 4,5 Kilo bis circa 15, 16 Kilogramm. Und die Newborn, die ist so ungefähr 3 bis 7 Kilogramm. Also für die Kinder dann gedacht. Das ist ein ganz anderer Größenbereich. Und die sitzen dann wirklich, die sitzen besser am Beinausschnitt und die sitzen am Popo besser. Und das reicht auch aus, dann so von der, von der Menge her, also von der Saugmenge her, gerade am Anfang. Und dann könnt ihr ja immer noch andere Saugeinlagen dazugeben. Das sind jetzt die Blueberry Simplex Windeln. Und dann habe ich jetzt hier die von Charlie Banana noch dabei. Das ist eine kleine Pocket-Windel. Und normalerweise werden die Charlie Banana Windeln immer mit zwei Einlagen geliefert, aber die Newborn nur mit einer. Ihr seht, auch hier lässt die sich gar nicht verkleinern. Also Charlie banane arbeitet ja bei den Verkleinerungen eh nicht mit Knöpfen, sondern mit, äh, mit Gummis. Aber das lässt sich bei der Newborn Windel nicht machen. Und die ist jetzt sogar ganz klein geschnitten. Also die könnt ihr so ab zweieinhalb Kilo, also 2,3 Kilo, könnt ihr die sogar schon verwenden. Also wenn ihr jetzt wirklich ein zartes Kleines, kleinen Säugling habt, dann ist die sehr, sehr gut geeignet. Und das wäre jetzt zum Vergleich die One Size in der kleinsten Größe eingestellt. Und auch hier da, und da habe ich jetzt auch nur eine Einlage reingegeben, die kleinere. Auch hier seht ihr wie groß der Unterschied ist. Der ist einmal in der Länge, das heißt, das ist die Leibhöhe und Leibhöhe bedeutet ja immer dieses hier. Ne? Das ist dann hier vom Bauchnabel bis zum, bis zum Rumpf. Das ist die, die Leibhöhe. Und wenn die eben schon so groß ist, das müsst ihr unterbringen und dann vorne am Bauch das auch. Das sind echte Unterschiede. Ganz deutlich wird das auch noch mal zum Beispiel bei den Höschenbindeln von Blümchen. Da habe ich auch mal zum Vergleich die Newborn, die neue newborn windel mitgebracht aus der bio baumwolle und hier die die one size größe mit dem mit dem klettverschluss und hier seht ihr das auch ne? das ist das ist irre groß also und in dem fall ist es auch noch die dicke also selbst wenn ich jetzt hier die ähm, die einlage raushole seht ihr das auch das ist also viel viel dicker hi aminita <lacht> Heute achte ich mal gezielter drauf, wer sich meldet. Ja, das sind also die Blümchen. Und ähm, was hatte ich da geguckt? Da hatte ich jetzt auch gar nicht geguckt. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall, die kleine ist ähm, auch so ab zweieinhalb Kilo. Könnt ihr die gut verwenden? Ja, die sind natürlich ähm, einfach nicht so lange zu verwenden. Die müsst ihr dann wesentlich früher wieder also dann austauschen gegen eine andere größe aber ihr habt natürlich wirklich den den vorteil dass die windeln viel besser sitzen und dass es nicht so ausläuft und dadurch dass ihr die windeln jetzt nur einen, einen gewissen zeitraum verwendet also vielleicht je nach modell und je nach kind natürlich ne? manche kinder legen ja sehr schnell an gewicht und an größe zu und manche brauchen einfach ein bisschen länger das ist ja immer so bei, bei den entwicklungen von uns menschen ähm, also da kann das drei vier fünf monate oder auch mal sechs monate sein wo so eine neugeborenen äh, windel sich nutzen lässt und ihr dann erst auf die nächste größe übergeht aber dadurch wie gesagt dass der zeitraum ja nicht so lang ist äh, könnte die meistens auch ganz gut wieder verkaufen denn der zustand von den neugeborenen windeln der ist dann noch sehr viel besser als bei den One-Size-Windeln, die, die sehr viel länger benutzt werden. Und ähm, dann, das muss man auch ehrlich sagen, es gibt gar nicht so viel Neugeborenen-Windeln auf dem Markt. Also es kaufen gar nicht so viele Eltern die Neugeborenen-Windeln, sondern dann eher gehen sie auf die One-Size. Das ist so ein Trend, den habe ich jetzt auch ähm, in den letzten zwölf Jahren wirklich beobachten können. Also es war, als wir 2006 begonnen haben. Da war es noch sehr viel ähm, üblicher, dass man Windeln in unterschiedlichen Größe, Größen hatte. Ja, da war dann so dieses ähm, ja von der Bambusel, oh, die habe ich jetzt noch nicht rausgesucht, kann ich gleich machen. Die Bambusel war so eine der wenigen Windeln, die, die jetzt ähm, nur zwei Größen hatte. Ansonsten es gab doch einige Windeln, die, abgesehen von den Faltwindeln, die dann mehrere Größen hatten, über mehrere Größenstufen gingen. Und das fing dann allmählich an, dass das immer beliebter wurde, weil es natürlich dann auch so ist, dass die Eltern das einmal anschaffen und dann eben über die gesamte Laufzeit haben. Aber dadurch werden die auch ähm, abgenutzt. Dann. Muss, man auch, muss man auch so sehen. Ja, ich habe noch mehr hier auf meinem Tablet liegen. Das ist Anavi. Die neugeborenen Windel ist hier. Das ist die kleine mit den Marienkäfern. Und das ist die One-Size-Größe und das ist auch wieder ein Riesenunterschied, denn die ist von ungefähr 2 bis 6 Kilo und das ist jetzt, das ist jetzt schon eine, eine dicke Windel. Ich meine, die könnt ihr ja dann auch gut für die Nacht nehmen. Ich mache euch hier mal auf. So, und da seht ihr, innen drin hat ihr ja hier die Einlagen, die ihr aber auch rausknöpfen könnt. Also wenn ihr die dann tagsüber verwendet und euer Baby pieselt noch nicht so viel oder ihr sagt, naja, ich wechsle die Windel eh öfter, dann reicht es oft aus, dass ihr nur hier die kleine Höschenwindel habt. Dann ist der Popo nicht so dick. Und wenn ihr sagt, nein, ich brauche jetzt mehr Saukraft, weil mein Kind ist gerade im Wachstum, trinkt viel und dementsprechend viel kommt auch raus, dann knöpft ihr diese, entweder diese doppelte Einlage ein oder ihr sucht euch irgendwas anderes, was ihr in eurem Stapel habt oder ein Waschlappen oder sowas ne? und füllt den noch als Saugmaterial mit ein. Und im Gegensatz dazu, die one size Windel, die von ca. 3,5 bis 15 Kilo geht, ist auch wieder ein riesen, riesen Unterschied. Und ihr könnt das dann ja auch deutlich sehen hier an den Beinausschnitten. Das ist ja dann hier auch viel größer und das ist dann ein großer Knackpunkt. Wenn das nämlich nicht gut sitzt, dann läuft hier der Stuhl raus. Und das ist ein bisschen schmutzig. Das mögt er ja auch nicht. Dann habe ich hier noch die von Totspots, die Komplettwindel. Die Easy Fit. Die ist für 3,5 bis 16 Kilogramm ungefähr gedacht. Und das ist die Teeny Fit. Und zwar ungefähr 2 bis 5 Kilogramm. Sieht doch wirklich puppig aus, ne? So, so ein kleines windelchen hier und die hat jetzt auch den eingenähten saugkern und die große easyfit hat das auch aber hier ist der saugkern auch noch mal viel länger und wird eben hier in die tasche reingestopft so und dann könnt ihr bei beiden bindeln könnt ihr ja saugkraft noch durch zusätzliche einlagen einfach ergänzen So. Ich lege die jetzt auch noch mal hier dem Babys an. Einmal die, die Teenie Fit. So, und dann seht ihr, so, wie schön die hier jetzt auch schon sitzt. Ne? Und dann nehmen wir das große Teil hier. Okay, ich mache dich noch ein bisschen kleiner hier, damit wir einen besseren Vergleich haben. So. Dann klette ich das. Und du siehst, wie viel größer die Windel da ist. Obwohl das auf der kleinsten Stufe ist. Und das ist ja alles dicker. Und das muss alles halt am Kind untergebracht werden. Und hier kann es halt echt sein, gut, in dem Fall sitzt das jetzt ganz gut, aber wenn du jetzt ein Baby hast, das hier sehr zart ist, da kannst es dann auslaufen. Okay, das gleiche gibt es natürlich dann auch bei Überhosen. Das hier ist jetzt die, das ist jetzt die Blueberry Capri in der Newborn-Version. Und hier in der kleinsten Stufe von der von der One Size. Ja, das ist dann auch wieder dreieinhalb bis sieben. Und ungefähr 5 bis 16 Kilogramm. Wesentlich größer und gerade kritisch halt an den Beinausschnitten. Und ich habe jetzt hier eine kleine Prefold von XKKO reingegeben. Das ist die kleinste, die Infant, für die Säuglinge. Und hier mal zum Vergleich die Prefold von Avocado in der Größe 2. So, legen wir die übereinander. Riesenunterschied. Der ganze Stoff muss untergebracht werden. Ähm, Marika, hi. Was das für Puppen sind. Das sind Tragepuppen. Die ähm, habe ich noch aus der Zeit, als wir ganz am Anfang Tragetücher und Babytragen mit im Shop hatten. Das war 2006, gab es sie noch nicht so viel. Da hatten wir die auch im Shop und da habe ich auch eine Ausbildung zur Trageberaterin gemacht. Bei Bettina Attenberger, Trageberatung NRW. Ähm, nur hat sich dann, ein paar Jahre später herausgestellt, dass es so viele Shops gibt, die sich rein auf Tragen spezialisiert haben. Und deswegen haben wir die nicht mehr bei uns im Shop. Aber die Tragebrücke, die gibt es noch, denn die kann ich ja auch schön für die Windeln nehmen. Ja, das war jetzt also hier jetzt mal ähm, so Unterschiede von unterschiedlichen Windeln in der One-Size-Größe oder Größe 2 und halt von den neugeborenen Größen. Und ich glaube, es ist jetzt ganz gut klar geworden, gerade halt hier bei diesem hier, warum eine neugeborenen Windel durchaus sinnvoll sein kann. Es sitzt einfach besser. Und wenn es besser sitzt, seid ihr auch weniger frustriert, wenn es dann ähm, halt nicht ausläuft. Weil ich gerade die Capri da habe, dann hole ich jetzt auch nochmal das alte Modell. Ich möchte es euch ja doch zeigen. Wartet mal. Das hatte ja überall außen rum diese Bündchen. Ne? Seht ihr ja am Bein und auch hier oben. Und die neuen Modelle haben das nicht mehr. Die neuen Modelle... Du, du, du, wo hatte ich denn? Ich hatte doch gerade eine Gemusterte. Eine kleine. Ach ja, hier unten. Genau. Die neuen Modelle, die haben... Diese Einfassung nur noch an den Beinbündchen. Und zwar liegt das daran, ähm, Blueberry hat jetzt in den letzten Monaten den Produktionsort innerhalb der USA wechseln müssen und die neue Firma sieht sich, weiß ich jetzt nicht, ich glaube aus technischen Gründen nicht so in der Lage, also es gab da massive Probleme diese, diese Bündchen irgendwie komplett anzubringen. Das, da hatten die wohl sehr viele Fehler. Und das ist natürlich ähm, sehr schlecht, weil die Kunden ja auch die guten Sachen haben möchten, zu Recht. Und deswegen wurde entschieden, dass das Bündchen außenrum, das komplette Bündchen außenrum, ähm, ja, nicht mehr gemacht wird. Und darum gibt es die, diese Einfassungen nur noch an den ähm, Beinausschnitten. Es ist wohl so, dass sich der Schnitt etwas verändert hat. Also der neue Schnitt... Ist wohl etwas größer gestaltet. Ich habe jetzt die One Size hier. Die kann ich ja mal komplett aneinander halten. So. Ja. Also der Schnitt ist etwas anders. Mein Eindruck ist auch, dass die Bündchen irgendwie... Ähm, stärker sind, dass sie jetzt fester sind. Es kann aber sein, dass das jetzt nur an der Produktion liegt. Das sollten wir mal gemeinsam beobachten. Also wenn euch da irgendwie was auffällt, wäre ich dankbar um Rückmeldungen. Und dann ist das kleines bisschen hier auch verändert. Ja. Aber wir werden sehen, wir kriegen ja immer, wir Händler, wir bekommen ja doch immer Rückmeldungen von euch das ist dann immer sehr hilfreich dann können wir das auch zu den ähm, beschreibungen dann machen ja das war es jetzt von mir Ah ja franziska hat auch schon geantwortet dass es tragepuppen sind so das war jetzt heute ähm, ja ein kürzeres video als letztes mal ähm, ich hoffe ihr könnt was damit anfangen und nächste woche bin ich wenn nichts dazwischen kommt mit Familie, Schule, Kranda, äh, Krankheit oder so, ähm, dann auf der Kind und Jugend am Donnerstag und dann kann ich euch am Freitag ein bisschen was darüber erzählen. Ist ja doch immer sehr spannend, was es alles Neues gibt, was wir natürlich auch gar nicht alles im Shop aufnehmen können und auch nicht wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Erholt euch, werdet nicht krank. Wir hatten leider schon hier ähm, Husten, Kind im Bett diese Woche, gleich am Schuljahresanfang. Ist so. Können wir nicht ändern. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.